Herzlich Willkommen bei unserem Kanal Paraguay Live. ich bin der Pit und schaut euch das nächste Video an. Wie immer, abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen und Likes nach oben. Bis dann! Also das heutige Thema ist sehr, sehr wichtig. Erstmal nochmal vielen Dank wiederum für eure Anfragen. Um diesmal ein sehr wichtiges thema einwanderungshelfer und da möchte ich mich bei euch bedanken weil es ist wirklich ein thema was ich schon vorher machen sollte warum ganz einfach es braucht oder man braucht immer oder fast immer die Einwanderungshelfer und ich habe wirklich eine Ehre, muss ich ja sagen, einen meiner besten Freunde vorzustellen, der auch selbstverständlich zu unserem Paraguay live Team gehört, und zwar den Werner. Der ist einer der besten Einwanderungshelfer in Paraguay und tut schon seine Tätigkeit seit 35 Jahren, ja 35 Jahre Und da werde ich gleich unsere beziehungsweise auch meine Geschichte erzählen. lieben Sie gerne, aber bleibt dran. Es wird auf jeden Fall interessant. Dazu bewegen wir uns nach Asunción. Okay, bleibt dran. Ich wollte noch ganz ehrlich sagen, dass ich schon seit 18 Jahren den Werner kenne und der hat schon vor 18 Jahren für uns, das heißt für uns, für meine Frau und für mich, die kompletten Dokumente, nicht nur die Dokumente, aber auch die ganze Containergeschichte, ja, also im Prinzip den ganzen Umzug organisiert hat. Aber Dazu kommen wir sicherlich im nächsten Video. Wichtig sind jetzt die Einwanderungsdokumente. Deshalb, ich kann den Werner persönlich nur empfehlen, immer die beste Arbeit und mit wenig Arbeit eurerseits. Also nicht schlafen, sondern einfach zuschlagen. Okay? Danke. Ciao, danke. Ja, mein Name ist Werner Penner, ich bin in Paraguay geboren und äh, spreche Deutsch, auch den Plattdeutsch und auch sehr gut Spanisch. Ich mache die Aufenthaltsgenehmigung, äh, die Einwanderungspapiere für, für die Ausländer. Mache diese Arbeit so, schon seit 35 Jahren. <lacht> Die Papiere, die ihr braucht für die Einwanderungspapiere, sind äh, Führungszeugnis, das Führungszeugnis darf nicht älter als drei Monate sein, Geburtsurkunde und Heiratsurkunde, wenn zutreffend. Diese drei Papiere müssen beim paraguayischen Konsulat in Deutschland äh, beglaubigt sein. Äh, es gibt zwei Konsulats, äh, paraguayische Konsulats in Deutschland, eine in Berlin und die andere in Frankfurt. Und das gilt aber jetzt nur für Deutsche. Und die anderen Papiere, die andere Länder brauchen, die nicht aus Deutschland sind, die brauchen nicht zum paraguayischen Konsulat in ihr Land gehen. Die müssen nur ihre Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und Führungszeugnis, die brauchen nur Apostile. Nur kurze Bestätigung bzw. kurze Ergänzung. Die drei erwähnten Dokumente gelten nur für deutsche Staatsbürger. Das heißt, besser gesagt, die deutschen Staatsbürger müssen noch immer noch die drei Dokumente begläubigen bzw. bestätigen lassen durch die paraguayischen Konsulate, also jeweils. Es gibt auch eins in Berlin und eins in Frankfurt und da müsst ihr euch vorher erkundigen, welches für euch zuständig ist. Also auf jeden Fall, deutsche Staatsbürger müssen noch begläubigen lassen die Dokumente. Die polnischen, die österreicher oder auch die Schweizer oder auch andere Nationalitäten tun es nicht. Es gilt nur die Apostel. Okay. Was man noch zusätzlich braucht für die, äh, für die Einwanderungspapiere, äh, sind, äh, wir müssen eine Hinterlegung von 5.000 Dollar machen. Und sofern die Papiere fertig sind, in zwei, maximal drei Monate, kann man das Geld von der Bank wieder rausholen. Und zusätzlich muss man auch noch ein HIV-Negativ haben,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 Ich hoffe, wir konnten uns bzw. auch die Werner vorwiegend eure Fragen bezüglich der Einwanderung nach Paraguay voll beantworten. Also wie gesagt, es gibt immer Vor- und Nachteile. Man kann es auch ohne Einwanderungshelfer tun. Man kann es mitmachen. Ich empfehle auf jeden Fall jedem, eben diesen Werner zu nehmen unten gebe ich euch auch extra links bzw blende auch da links ein äh, damit ihr euch direkt praktisch dahin wendet kann ohne umwege zu machen was auch wichtig ist damit eure angelegenheit direkt erledigt wird okay also es dauert ungefähr noch mal zum schluss äh, zu sagen es dauert ungefähr drei monate also drei monate wirklich ohne ein Cent dazu zu bezahlen. Es gibt viele Einwanderungshelfer. Was ich aber an ihm schätze, es ist die Ehrlichkeit. Es sind 35 Jahre Erfahrung, die er hat. Also er war die Erste. Und die dritte Ange Angelegenheit, die auch mit mir zusammenhängt, wie ich schon erwähnt habe, er hat das komplette praktisch Einwanderungssystem, ich sage mal nicht erfunden, aber auf jeden Fall durchgesetzt und auch für uns gearbeitet. Und es war wirklich erste Klasse. Deshalb, also diejenigen von euch, die wirklich auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit setzen, es gibt keine anderen Alternativen. Also mach's gut in diesem Sinne und wie gesagt, wie immer melde ich mich noch mit dem Schlusswort. Bis dann, mach's gut, danke fürs Zuschauen. Es kommt schon die morgige Sonne heraus, also ich muss mich beeilen. Also nochmal ganz kurz, für diejenigen, die äh, nur wegen Einwanderung Hilfe beziehungsweise dem Einwander Einwanderungshelfer uns anschreiben wollen, da blende ich jetzt eben die extra Adresse nur für Einwanderung. Bitte nur Einwanderung, diese Adresse benutzen. Sonst, wie immer, gebe ich uns links natürlich unsere E-Mail-Adresse für sämtliche Anfragen. Also in diesem Sinne Macht's gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem, es hat euch geholfen. Und bitte, nimm die Sicherheit, greift zu, weil nur dadurch verhindert ihr eventuelle Probleme. um die Einwanderung bzw. Einwanderungsdokumente, die sind natürlich am wichtigsten. Bitte, bitte, bitte. Okay. Sonst links wie immer meine E-Mail-Adresse und weitere Empfehlungen an unseren Videos aus unserem Kanal. Kanal, YouTube-Kanal Paraguay Life. Also in diesem Sinne, heute wiederum beim schönen Wetter und mach's gut und ich hoffe, ihr behält auf jeden Fall die gute Laune. Bis dann. Danke euch. Ciao.